Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich mal Ultimate Tower Defense. Das ist scheinbar ein ganz normales Tower Defense Spiel. Viel Spaß! Auf den ersten Blick wirkt es auf mich eher wie so eins dieser älteren Anime-Spiele. Turmshop? Was für Turmshop? Für Tower Defense klassischer Modus, unendlicher Modus oder Kampfmodus? Früher Zugriff, Early Access, okay. Ich liebe die deutschen Übersetzung. Ich gehe einfach mal in klassischer Modus rein und wir gucken uns das an. Tower Defense sollte man erkennen. Ich habe früher immer auf so einer, ähm, wie heißt das? Auf so einer Flash-Games-Seite so ein Tower Defense-Spiel gespielt. Das war ganz cool. Ich drück mal auf Spiel starten. Ich hoffe, das funktioniert so. Was sagst du dazu, Louis? Teleportieren mit diesen Leuten. Okay. Ich finde das auf jeden Fall sehr, ähm, Ja, finde ich auch. So, das hier ist... <lacht> ah, okay, hier ist dann der Pfad, wo die lang gehen. Und das ist mein Tower. Und ach, das ist dann sowas, wo ich hier Personen daneben stelle. Ja, dann... Up. Kann ich noch einen zweiten davon hinstellen? Oder sollte ich lieber so einen hier hinpacken? Und mehr kann ich mir nicht leisten. Okay. Einfach, normal, hart, wahnsinnig. Ich bin für wahnsinnig. Aber können wir auch langsam mal anfangen? Sieben Sekunden. Hart. Jemand ist für hart. Vielleicht will ich auch hart. Oder normal. Was spielen wir jetzt? Ach, keine Ahnung. Wir spielen einfach. Und da kommen dann hoffentlich gleich Gegner raus? Please? Please? Ich glaube, ich muss das Spiel auch lauter stellen. Ich höre keinen Sound. Ah, hier ist Verteidigen. Warum ist Verteidigen rot und Start ist grün? Hä? Ah, oh, toll. Jetzt machen meine Dinger hier gar nichts. Wow. Direkt falsch platziert. Leute, ich möchte nur noch einmal kurz Danke sagen. Dank euch kann sich Conny morgen seinen neuen Maserati abholen. Ja, dafür möchte ich auch einmal Danke sagen. Das geht nur dank dir. Ja. Dir, wie du gerade zusiehst. Und natürlich likest und abonnierst. Abonnierst. Genau. Jetzt. <lacht> also ihr müsst es jetzt machen, sonst gibt es morgen kein Maserati. Genau, sonst gibt es morgen kein Maserati. Und ihr wollt nicht, dass es morgen kein Maserati gibt. Mm, denn dann gibt es keine Videos mehr. Genau, ohne Maserati keine Videos. Genau. Und ihr müsst natürlich auch ein bisschen spenden. also es, es, <lacht> Der Maserati bezahlt sich nicht von alleine. Oh Gott, ich mach, ich mach Saltos, wenn ich jumpe. Nein. Wie geht's dir heute, Conny? Ja. Uh, mir geht's eigentlich ganz gut heute. Ja, muss ich ehrlich sagen. ja, ja. Und mit Maserati noch besser. Mit Maserati wird es mir auch ein bisschen besser gehen. <lacht> Warum lachst du so komisch, hä? Ja, warum machst du denn so komisch, hä? Ich weiß es nicht. So, ich habe jetzt meine Kriegsmaschine, die überhaupt nicht wie Iron Man aussieht, geupgradet. Oh, aber vergiss nicht, Anton. muss gegen die, äh, die Bleibloons äh, geschützt sein. Okay, was ma was brauche ich, um gegen die geschützt zu sein? Gegen ich habe eine Kriegsmaschine und. Es gibt verschiedene Arten. Der Zauberer kann das. Und Robin. <lacht> Also der Zauberer kommt gegen die Bleibloops an. Der Superheld. Oh, der Superheld. Du hast doch ein paar Superhelden. Ja, yeah, ja, ich habe hier, hab hier Robin. Der ist ein guter Superheld. Aber der du musst ihn upgraden. Ja, ja, gut. Gut, dann ciao. Okay, gut, gut, gut. Ich werde ihn, glaube ich, noch einmal upgraden. Oder vielleicht doch meine Kriegsmaschine. Die ist günstiger. Warum sind die Upgrades für diese Kriegsmaschine günstiger? Heißt das etwa, dass die Kriegsmaschine schlechter ist? Heißt das etwa, das Spiel supportet Krieg? <lacht> ich spiele einfach ein Spiel, das Krieg supportet. Oha. Kennst du Iron Man Sim Beta? Nein, aber ich möchte es irgendwie auch nicht spielen. Ich weiß nicht. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass es mir keinen Spaß machen wird. Warum? Oh, hier kommen schon die harten Jungs raus. Die Sadomaso-Männer. Machen wird Spaß. Ja. So, jetzt wird Robin geupgradet. Er erhöht nicht mal seine Reichweite. Er ist auch ein Nahkämpfer, okay, verstehe. So, ja. für 200 werde ich gleich die Kriegsmaschine wieder upgraden. Die Kriegsmaschine. Die Kriegsmaschine. Ah, Die Figuren, die ich da hinten platziert habe, die stehen so viel am Platz. Und irgendwer dachte sich, jo, ich packe hier meine Dudes hin mit ihrem Schnauzbärten. Kennt man. Ey, aber ich bin gar nicht der Letzte bei meinem Schaden, obwohl ich hier vor dem... Einfach Einheiten von mir stehen und sich denken, yo, wir chillen erstmal unser Leben. Komm, noch eine weitere Kriegsmaschine hier hin. Und direkt aktualisieren. Und danach will ich sie nochmal. Please, ich will sie nochmal aktualisieren. dann wenn du einen Maserati hättest, würdest du ihn mit elektronischem Sonnenrollo für die Heckscheibe nehmen oder auch immer mit. Egal worum es geht, Maserati immer mit Vollausstattung. Oh, Vollausstattung ist so teuer. <lacht> Koste, was es wolle. Also, ich bin <lacht> jetzt schon bei 83.000. 83.000? So einer kommt das mir gar die, nicht ins die, Haus. Das ist die günstigste Version. Oh, okay, dann drehen wir durch. Nehmen wir den MC20. Was kostet der? Hm? Konfigurieren. <lacht> Ah, was kostet der? Oh, da wird nicht mal ein Preis genannt, so heavy ist der. Ah, ja. Welche Farbe willst du, willst du schwarz, ne? okay. Welche Farbe sollen die Sitze haben? Uh, Sitze... Weiß. Was gibt's denn für Farben? Komisches Braun... Nee, Schwarz. Blau... Schwarz... Schwarz. Schwarz mit roten Nähten... Schwarz. Okay, wir haben easy gewonnen und da kam dann sehr komische Musik. Keine Ahnung, ähm, vielleicht sollte ich in den unendlichen Modus für die Herausforderung oder so. Ich kann hier unten aber auch auf Plus gehen, jetzt kann ich mir, oh mein Gott, ich kann mir Deku kaufen. Hast kennst du Deku-Lös? Deku hast du früher deine Autos in GTA immer mit Carbon oder ohne Carbon gemacht? Ich glaube mit. Ich fand Carbon nicht so geil. Ich auch nicht. Ja, dann machen wir aber Carbon ich habe immer rein. alles ausgerüstet, weil es war, war mir egal. <lacht> <lacht> wenn man das Geld hat Ja Gibt es ja nicht irgend sowas, wo ich jetzt Ex öffnen kann Und neue Fight freischalte Oder schalte ich die wirklich einfach frei, indem ich spiele Das ist ja richtig lame Ja komm, dann gehe ich in nun endlich ja, Gesperrt bis Level 15 Oh, dann muss ich erst Level 15 werden Welches Level bin ich? Ich bin Level 4 uh. Komm, wir gehen hier rein mhm. Kommt alle rein, Jungs Oh, ich glaube, es können nur neun Tja, stell dir vor, das Spiel startet jetzt ohne mich. Aber jetzt müssen wir auch wirklich auf hier äh, hart spielen. Ich meine, wir sind so viele Leute. Server aus Sitzungssperre prüfen. Client-Ausgangsdaten haben Replikation zum Client auf, abgeschlossen. Okay, danke für diesen Ladebildschirm. Wir spielen alle wahnsinnig. Naja, und ich hau natürlich. Nein. Meine Dudes hier hin. Was kann Deku eigentlich? Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Bargeld habe, aber kann ich nicht so Info von meinen Leuten kriegen? Oh mein Gott, es gibt die Modes. Yeah! Oder der hier. <lacht> Louis, kannst du kurz mal meinen Stream schauen? Ja. Warte, ich versuch's nochmal zu machen, aber er macht's nicht. Jetzt. das ist so schön. das ist so schön. Ich liebe die Winde. Okay, ich muss jetzt langsam mal Deko platzieren, sobald ich ihn mehr leisten kann. Ich kann ihn mir immer noch nicht leisten. Jetzt macht mal ein bisschen Cash, Leute. Please? Cash? Hä? CO2-Effizienz? G. G? So, jetzt haben wir den Deko. Der macht 107 Schaden, 6 Reichweite, 1,5 Sekunden Cooldown. Der hier macht... 51 Schaden, hat 17 Reichweite und eine Sekunde Cooldown. Und oh, dann haben wir noch den hier. Und der macht 46 Schaden. Oh, der ist ja richtig wack. Digga, ich bleib bei Deko. Deku ist krass. Den aktualisiere ich jetzt nächstes. Okay, kann ich jetzt aktualisieren, please? Immer noch nicht. Ich brauche 300 zum Aktualisieren. Ich will aber einen stärkeren Deko haben. Schaut euch noch an. Weißt du, Louis, Deko sind immer diese ganzen Twitter-User. Das auch. Äh, das sind immer die von TikTok. Ich meine, der eine von TikTok. Ah, so, der. Leute, kennt ihr eigentlich Killur von TikTok? <lacht> ich glaube, einer. Oh, das bin ich <lacht> Oh mein Gott, es gibt Aquaman. Dieses Spiel ist einfach zu krass. Ich würde jetzt gerne... Ja, ja, beginnen wir die nächste Runde. Please, ich will, ich will upgraden. Please, Kriegsmaschine soll mehr Schaden machen, bitte. Ja. Immer noch 36 Schaden. Warte mal. Kriegsmaschine macht weniger Schaden und hat mehr Cooldown, wenn ich ihn upgrade? Nee, ich, sehe ich das gerade falsch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt macht er mehr Schaden. Alles gut. Alles tamam, Leute. Vergesst, was ich gesagt habe. So, wie viel Geld habe ich? Ich habe gar kein Geld. Lol. Was passiert eigentlich, wenn wir die Leute durchlassen? <lacht> Deku, ich will Deku verbessern. Please, lass mich Deku verbessern. Aber ich brauche mehr Cash für Deku verbessern. Zum Glück gibt es ja diese ganzen anderen Leute in meinem Team, die mich carryen, Weil ich glaube, ohne die Leute, die all das hier platzieren, wäre ich komplett aufgeschmissen. Aber ich will Deku verbessern. Please, Deku, komm. Please, please, please, please, please. Ich bin auch, ich bin auch fast der Letzte in meinem Team. Ja, beginnen, beginnen. please. Please. Ich habe Deku verbessert. Jetzt macht er 273 Schaden. Yeah. Und dann packe ich hier nochmal einen Robin hin. Weil ich es mir wert bin. Kannst du mal Pick a Side spielen? Keine Ahnung, was Pick a Side ist. Ich habe aber vorhin gesagt, was ich alles in dem Stream spielen werde. Oh komm, die, wir können die Welle jetzt langsam auch mal abschließen, oder? Okay. Ich will meine Kriegsmaschine upgraden, please. Please, lass mich meine Kriegsmaschine upgraden. Weil ich glaube, das ganze Geld gibt es hier am Eingang. Conny, kannst du mal mein Spiel testen? Es heißt, so wie mein Name, also Conveyor Tycoon. Ich kann irgendwann mal stream äh, Spiel testen, Livestreams machen. Aber habe ich schon vielen Livestreams gesagt, da ich nur einmal die Woche Livestream Streamer ist nicht die Zeit, um Spiele zu testen. Ah, langsam kommt das Geld aber rein, seitdem hier Stitchy langläuft. Oh, Stitchy ist wieder der Sadomaso, Mann. Ich krieg nicht genug Geld, um Stitchy zu upgraden. Kann ich ihm meinen Deku? Warte mal, kann ich so random Leute... Achso, die Leute... Ich kann ich kann die Figuren für andere Leute auch upgraden, aber das bringt mir doch gar nichts, oder? Dann krieg ich ja selbst kein Geld und keinen Schaden. Woher weiß ich denn, welche meine sind? Das hier ist mein Deku. Ah, das sieht man daran, dass... Okay, okay, ich verstehe. Und wo ist dann meine Kriegsmaschine? Ist das meine? Nein, die ist von Tomte... Die ist auch nicht von mir. Die ist von mir. Kostet mich 750. Das ist der Wucher. Spiel mal bitte Knife-Ability-Test. Das wurde mir schon letztes, äh, letzten Stream vorgeschlagen und das werde ich wahrscheinlich auch hier nachspielen. Aber ich will einfach mal gucken, wie weit wir das hier jetzt treiben können. Wir spielen ja gar nicht unendlich. Das heißt, irgendwann müssten die Wellen durch sein und dann reicht es auch mal, oder? Also hier kommen jetzt irgendwelche komischen Leute raus. Die werden alle weggeklatscht. Und wir müssen eigentlich nur warten. Das ist irgendwie zu einfach mit diesen ganzen Mates, die hier all ihre Figuren am Rand platzieren. Wie viel Geld habe ich immer noch nicht genug? Ich bin einfach der Schlecht... ich bin nicht der Schlechteste. Es gibt ein paar Leute, die eben nicht so weit hinten sind wie ich. Aber trotzdem... Trotzdem bin ich ziemlich weit hinten. Hier, fake Colock, Der carried alles. So, jetzt habe ich meine Kriegsmaschine maximiert. Yeah. So, also als nächstes würde ich gerne meinen Robin maximieren, der hier hoffentlich irgendwo steht. Please. Leid, das ist er nicht. Robin, das ist mein Robin. Er ist einfach noch Stufe 1. Oh, uh, Robin ist schneller geworden und macht mehr Schaden. Aber er trifft die Leute doch sowieso nicht. Die kommen gar nicht zu Robin. Guck mal, die sterben da vorne. Und mein Robin hat bis hier Reichweite. Ich sag euch mal, wenn die erste Person die Reichweite von Robin erreicht... Okay, ging schneller als ich dachte. Das War jetzt. Nächstes Upgrade kostet mich auch 2.500, das ist eine Menge. Das ist eigentlich günstiger, noch mehr von denen hier zu spammen. Weil wenn ich mehr von denen hier spamme, dann kann ich mehr Schaden austeilen, krieg mehr Geld rein. Du hast bereits, ey, 5 von dem Turm platziert. Ich will aber mehr platzieren als nur fünf. Ah, Deku platziert. Macht der Schaden? Ja, der macht Schaden. Oh, yeah. Endlich, mein Deko ist ganz Ach, vorne. Der macht Schaden? Der macht Schaden. Yo, Leute, eins in den Chat, der macht Schaden. Eins in den Chat, er macht Schaden. Please, please, please. Sieg. Wir haben gewonnen und es kommt wieder so dramatische Musik. Ich habe 291 Feinde besiegt, oder wir? Ich gl glaube nicht, dass ich 291 besiegt habe. Ich glaube, insgesamt waren das 291. Ich habe 11.031 Gold bekommen, ein bisschen Erfahrungspunkte. Und jetzt kommt wieder dieser komische Ladebildschirm, wo man gar nicht weiß, was das soll. Und ich bin in der Lobby. Welches Level bin ich jetzt? Level 11. Das heißt, ich habe immer noch nicht den unendlichen Modus freigeschaltet. Habe ich dann jetzt inzwischen... Nee, auch keine neuen Leute. Na gut, dann muss ich damit leben, mit dem, was ich habe. Und das reicht dann auch mit Ultimate Tower Defense. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Liked auf jeden Fall das Video, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!